Bei den vorherigen Konferenzen haben wir diese Vorabendveranstaltungen immer zu internationalen Themen gemacht, mit Gewerkschafterinnen aus anderen europäischen, Erfahrungen, äh, europäischen Ländern über ihre Erfahrungen diskutiert und über die Erfahrungen im Kampf gegen Prekarisierung in anderen Ländern gesprochen. Ich bin auch völlig überzeugt davon, dass Internationalismus im Kern und Herzen jeder gewerkschaftlichen Erneuerung sein muss und eine zwingende Voraussetzung jeder neuen Stärkung der Gewerkschaften sein muss. Ich bin Thomas auch deswegen sehr dankbar, dass du die europäische Perspektive hier nochmal so eingebracht hast. Heute Abend aber wollen wir trotzdem die Verhältnisse in Deutschland vor allen Dingen näher in den Blick nehmen. Denn einerseits sind die globalen Krisen auch durch die Einwanderungsfälle des letzten Jahres verstärkt in Deutschland angekommen und stellen auch die Gewerkschaften vor neue Herausforderungen. Der Aufstieg der AfD verändert das gesamte politische Feld und verändert auch die Rahmenbedingungen, in denen Gewerkschaften aktiv sind. Und wir erlebten in der Griechenland- und Eurokrise dass ganze Volkswirtschaften in Südeuropa unter dem Druck der konkurrenzstarken deutschen Ökonomie zu wanken begannen und fast zusammenbrachen. Kehrseite und gleichzeitig Bedingung dieser deutschen Exportstärke und des sogenannten neuen Wirtschaftswunders sind ein wachsender Niedriglohnsektor, sind immer mehr befristete Beschäftigungsverhältnisse und sind Rentenkürzungen auch hier in Deutschland. Und immer mehr Beschäftigte auch hier in Deutschland erleben, wie ihre Arbeit, wie ihr ganzes Leben immer entsicherter, immer unsicherer, immer schwerer zu planen und immer prekärer wird. Und ich glaube, ohne jede Frage steht die gesamte Gewerkschaftsbewegung, die ganze Arbeiterbewegung, die gesamte politische Linke vor der Herausforderung, solidarische Antworten auf Unsicherheit, auf prekäre Beschäftigung und auf diese neuen rassistischen Spaltungslinien zu finden, die sich abzeichnen. Und heute wollen wir über diese Fragen diskutieren und wollen wir ein bisschen zumindest nach Antworten suchen. Und bevor ich das aber mit meinem eigentlichen Podium hier tue, die auch auf jeden Fall noch zu Wort kommen werden, haben wir noch ein, ein kleines Schlaglicht für euch. Weil ich glaube, es ist nicht richtig, wenn wir hier zum Beispiel auch in Bezug auf die neuen Migranten, die nach Deutschland kommen, immer nur über sie sprechen und die Perspektive von Migrantinnen selber gar nicht zu Wort kommt. Und deswegen freue ich mich sehr, euch heute Abend Miguel Sanz Alcantara von der Gruppe GAS, der Gewerkschaftlichen Aktionsgruppe, heißen sie Gruppe der Aktionssyndikal aus Berlin, zu präsentieren. Miguel kommt eigentlich aus Andalusien, aus dem tiefen Süden Spaniens und war schon lange Jahre dort gewerkschaftlich aktiv. Er war ein Organizer der SAT, ne, der Miguel ist... Er war Organizer der SAT, der relativ radikalen Basisgewerkschaft in Andalusien, vielleicht erinnert ihr euch vor ein paar Jahren, machten die europaweit Schlagzeilen, als sie die Landgüter großer Adliger besetzten, als sie Märsche von Armen organisierten oder auch als sie Supermärkte plünderten und die geplünderten Waren in armen Stadtteilen verteilten. Miguel war wie 100.000 seiner Generation auf den Plätzen Spaniens aktiv, als die Indignados, die empörten, 2011 begannen, die großen Plätze zu besetzen und ihre Protestcamps zu errichten. Aber wegen der Krise fand auch er keine Arbeit in seinem Beruf der Umwelttechnik und kam nach Deutschland, arbeitete zunächst in einer Pizzeria, er erzählte mir damals, wie sehr er darunter litt, dass es kaum eine gewerkschaftliche Organisation dort gab, dass die Gewerkschaft abwesend war in diesen so elenden Arbeitsverhältnissen, wo sich vor allen Dingen Migranten aus Südeuropa trafen oder zusammenkamen. Und er begann zusammen mit anderen Migranten, vor allen Dingen aus Spanien, von denen die meisten politische Erfahrungen schon in der Bewegung der Empörten gemacht haben oder auch das Erbe gewerkschaftlicher Elternhäuser zum Beispiel mitbrachten, begannen sie sich in Berlin zu organisieren, als Migranten in Berlin eine Aktionsgruppe zu gründen, die GAS, die gewerkschaftliche Aktionsgruppe in Berlin, als eine Form von migrantischer Selbstorganisierung, die dann ihren Aktionsschwerpunkt in der Pflege fanden und dort aktiv wurden. Und Über diese Erfahrung mit migrantischer Selbstorganisierung in Deutschland, aber auch über die Erfahrungen, die Kolleginnen aus Südeuropa machen mit den deutschen Gewerkschaften, wenn sie hierher kommen, wird uns Miguel jetzt kurz berichten. Miguel, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, du hast das Wort. Danke Florian für die Einladung, ich bin sehr, sehr froh hier zu sein. Die Gruppe, die ich repräsentiere, die äh, Gewerkschaftliche Aktionsgruppe, Grupo Gruppe Acción Sindical auf Spanisch, ist eine wahrscheinlichere Gruppe, äh, die es nur in drei deutschen Staaten gibt. Wir sind eine Gruppe von Aktivisten, vor allem aus der spanischen Stadt und Lateinamerika. Wir helfen spanischen und anderen Arbeitern, die sich kollektiv in ihrem Betrieb organisieren wollen. Warum machen wir das? weil es ein großes Potenzial gibt. Als wir Anfang 2040 mit der Gruppe angefangen haben, äh, war er uns klar, dass es Beschäftige gibt, die dazu bereit sind. Wir haben uns nicht getäuscht. Die Spanische Soziale Bewegung 15M, wie Florian gesagt hat, äh, die während mehreren Monate die Plätze in Spanien besetzt hat, hatte eine große sehr große Wirkung auf die spanische Gesellschaft. Viele der nach Deutschland emigrierten Spanien haben mehr oder weniger aktiv in dieser Bewegung partizipiert. Der gewerkschaftliche Organisation, Grad Junger Spanier, beträgt nur 12 Prozent. Sie sind gewerkschaftlich unorganisiert. Aber sie haben in den letzten Jahren große sozialen und politischen Umwälzungen erlebt. Deswegen sind sie bereit, sie zu organisieren. Das bestätigen unsere Erfahrungen. Vor allen Berufsgruppen, die nach Deutschland emigrieren, gibt es ein besonders wichtiges Kollektiv, die Krankenpfleger und Pflegerinnen. Wie ihr, wie ihr wisst, gibt es in Deutschland einen großen Mangel an Krankenpflegerinnen. Die Kürzungen in Gesundheitswesen in Südeuropa zwingen tausenden Gesundheitsarbeiter dazu auszuwandern. Die Großteil aller Pflegekräfte, die neu in Deutschland angekommen haben, mit einem Pflegebusgeld zu kämpfen. Eine Vertragsklausel, die sie dazu zwingt, zwei bis drei Jahre in den Unternehmen zu bleiben, dass äh, das sie aus dem Ausland angeworben hat. Falls Sie das nicht wollen, müssen Sie eine Abfindung in Höhe von mehrere Tausend Euro zahlen. In den meisten Fällen ist die, diese Vertragsklausel legal. Allerdings ist sie äußerst ungerecht. Falls Pflegerkräfte ihr Unternehmen verlassen wollen, müssen sie ihren Deutschkurs und das Geld, das die Firma nach ihren einigen Berechnungen in der Arbeit während dieser Zeit investiert hat, zurückzahlen. In, in Wirklichkeit werden die deutschen Kursen meistens von der Stadt finanziert. Die meisten Krankenpflegerinnen fangen von der am Ende ihren Deutschkursen anzuarbeiten, zu schlechteren Lohnen. In Wirklichkeit sind, sind die Bußgeld, die die Arbeiten zahlen sollen, fast immer überdimensioniert. Sie müssen viel, viel Geld zahlen. Dadurch sind, sie, sind die gerade erst angekommenen ausländische Pflegekräfte in einer schlechteren Situation als ihre deutschen Kollegen. Das macht sie zu einem Werkzeug. In den Händen ihres Chefs, um die Arbeitsbedingungen der Rest der Be Be Be Belegschaft zu verschlechtern. Leider sind die deutschen Gewerkschaften, entschuldigt bitte meine Kolleginnen und Kollegen von Verdi, nicht auf die Idee gekommen, etwas gegen dieses Busgeld zu unternehmen. Zumindest nicht, wie es 2014 an unsere Gruppe angefangen hat, die ersten Pflegekräfte zu organisieren. Wir als Gruppe haben viele Krankenpflegerinnen äh, geholfen, sich zu organisieren. Wir haben Veranstaltungen, Kunden gebogen, organisiert Flyer, verteilt, Plakate in Kliniken aufgehängt. Wir haben eine Kampagne in Sozialmedien gestartet, um ausländische Krankenpflegerinnen außerhalb der Städte zu, zu erreichen. Bei diesen Aktionen waren die Krankenpflegerinnen immer, immer das Zentrum. Dadurch haben wir erreicht, dass die spanischen Medien über dieses Busgeld berichten. Das bedeutet, dass die meisten spanischen Pflegekräfte wissen, was auf sie zukommt. Wir sind besonders stolz darauf, dass die meisten der Pflegerinnen, die wir organisiert haben, Mitglieder deutscher Gewerkschaften geworden sind. Die meisten dieser Pflegerinnen wären normalerweise keine Gewerkschaftsmitglieder geworden. Das hat der Organisationsprozess, den sie erlebt haben, möglich gemacht. Wie gesagt, der Gewerkschaftliche Organisationsgrad von Jungen in Spanien ist einer der niedrigsten in ganz Europa. Die spanischen Arbeiterinnen kommen nach Deutschland aufgrund einer Krise, die sie nicht ver verursacht haben. Wir erklären Ihnen warum es wichtig ist, Gewerkschaftsmitglied zu werden. Wie wichtig Rechtsschutz ist, es, seine Rechte zu kennen, materiellen Ressourcen zu haben, um sich organisieren zu können. Viele Arbeiter haben Vorurteilen gegen ihre vermeintlich privilegierten deutschen Kollegen. Wir erklären ihnen, dass es so viele Arbeiten, wie möglich in eine Firma braucht, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Es gibt keinen Erfolg ohne Zusammenhang. Es gibt keinen Erfolg ohne Zusammenhang. Das lernen viele ausländische Pflegekräfte in der Praxis. Aber leider haben wir auch äh, Probleme mit den Gewerkschaften. Vor allem, weil einzelne Gewerkschafts Gewerkschaftssekretären diese Organisation nicht verstehen, weil sie nicht von ihnen bestimmt werden. Immigranten werden sich keiner Gewerkschaft anlichen, wenn sie niemand darum bittet. Sie zu organisieren geht nicht vom Büro aus. Um sie zu reichen und zu organisieren, braucht es spezifische Ressourcen, für ausländische Arbeiter. Eine Verbindung zur Community. Um spanische Migranten, generell Immigranten aus Süd und Osteuropa, zu erreichen, müssen die antigewerkschaftliche Propaganda zerstört werden. schlechte Erfahrungen, die sie mit Gewerkschaften in ihre Halbbahnländer gemacht haben, müssen durch positive Erfahrungen mit deutschen Gewerkschaften ersetzt werden. Wir kennen Fälle von spanischen Krankenpflegerinnen, die Gewerkschaftsmitglieder sind. Wenn sie ein Problem haben, gehen sie nicht zum deutschen Betriebsrat oder zur Gewerkschaft. Sie gehen zur spanischen Botschaft. Ja. Warum? Warum? Weil ihr Deutsch nicht gut genug ist. meine. Wir brauchen... Wir brauchen Beratungsgespräche in den verschiedenen Sprachen. Wir brauchen Organiser. Wir brauchen Organiser, die diese Sprachen sprechen. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Sprachwärts sind ein großes Hindernis. Hindernis Entschuldigung, für die Organisation von Immigranten. Wenn eine Gruppe wie wir, die sich über Solipartis finanziert, man muss sagen, dass wir machen spektakulär machen. Ähm, yeah, aber wenn eine Gruppe wie wir, die sich über Solipartys finanziert, mehrere ausländische Belegschaften organisieren kann, stellt euch vor, was die, Gewer die Gewerkschaften mit ihren Ressourcen erreichen können. Die Sparpolitik hat unsere Zukunft in Südeuropa geraubt. Sie zerstört unsere Arbeitsreste und unsere öffentliche Daseinsvorsorge. Aber wenn eine südeuropäische Krankenpflegerin zu euch in die Begerschaft kommt, dann gibt ihr das die Möglichkeit zu kämpfen, die Versorgung von Kranken zu verbessern und die Pflegerarbeit aufzuwerten definitiv die Sparpolitik hier in Deutschland zu kämpfen und zu stoppen, auch wenn wir sie in Südeuropa nicht aufhalten konnten. Ihr bekommt durch Ihre Mitgliedschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Möglichkeit, stärker zu werden. Deswegen gemeinsam gewinnen wir. Vielen Dank.